Hallo zusammen, ich heiße Rino Ramey. Ich mache die Ausbildung zum Sanitärinstallateur bei der Firma Wirtgebäude Technik AG St. gallen am Fide. Meine Ausbildung dauert vier Jahre. Jetzt gehen wir weiter und Sie werden sehen, was ich im Alltag so mache. Was ein Sanitärinstallateur mitbringen sollte, ist Teamfähigkeit, handwerklich begabt und sehr gut in Mathematik. Wir haben ein sehr familiäres Team, darum haben wir auch immer sehr lustig beim Schaffen. Langweilig wird nie, weil wir immer was zu tun haben. Als Sanitätsinstallateur ist ich sehr abwechslungsreich, weil man von Fertigmontage über Einlegen bis hin zur Montage arbeiten muss. Hat dir meine Tätigkeiten gefallen? Dann bewerbe dich jetzt als Sanitätsinstallateur.